Du so, hast ja, gesagt, die Freude stellen wir jetzt mal hinten an. Was war der Grund? Ähm, wenn es, weißt du, so diese Zuwendung zur Gegenwart, also zu, zu, zu dem, was ist. Ja. Ähm, wir haben vorher darüber gesprochen, äh, zum Beispiel in einem Streit plötzlich darauf zu achten, für welche Bedingungen setze ich mich da eigentlich ein und so weiter sich da der Gegenwart zuzuwenden, kann, kann sein, dass es erstmal äh, schmerzbewusst wird über diesen Konflikt gerade, über dieses, diesen Kampf gegeneinander oder sowas. Ja. Und das ist nicht unbedingt das Gefühl von, also wenn die Zuwendung zur Gegenwart automatisch nur Freude auslösen würde, wäre es der absolute Selbstläufer. Also nach, nach zweimal wäre es absolut klar, wie es läuft, ja. aber es ist eine Zuwendung oft zum Schmerz, zur Angst, zur Traurigkeit, zur Frust, wo etwas sagt: nee, das will ich aber auf gar keinen Fall. Ja. Das ist ja, das denken wir ein beschützen vor diesen Emotionen. Und deswegen ist es nicht nicht eine Zuwendung zur Freude, sondern zum Jetzt und zu dieser Offenheit. Und dann habe ich diese, habe ich wie so eine Kette beschrieben, okay, das ist also. Ähm, Bedingungslosigkeit ist Offenheit, ist Liebe, und wenn das alles da sein darf, dann gibt es eine Freude über diese Freiheit, die da ist, über dieses, da ist nichts, wo ich eingreifen muss, ich bin nicht der Eingreifer, so. und dann, aber die Freude kommt halt hinten, sozusagen, nicht vorne, das klingt jetzt ein bisschen zweideutig, aber... Das stimmt. Ich kann heute direkt entfesseln. Genau, da ist, da ist die, um es jetzt mal so zu sagen, da ist die Freude, dass alles da sein darf. Da ist die Freude, dass das nichts beschädigt. Ich finde auch, das ist die Freude, manchmal, also manchmal kenne ich es, und dann kommt die Freude, dass überhaupt was da ist. Mhm. Ja. Die Freude erleben zu können, ja. da ist die Freude des Erlebens. Ja. Und dann gibt es eventuell die Erleichterung, wie das ist, diese Bedingung fallen zu lassen. Also wenn diese Bedingung nicht mehr verfolgt wird, wie erleichtert das ist für alle Beteiligten, wie plötzlich die Situation ist, dass du so, okay, das war jetzt wirklich Quatsch von mir, Entschuldigung. So. Und und unser Gegenüber ist halt noch ein bisschen in Fahrt und darf es auch noch sein und so weiter. Und ich sage, ja, ich verstehe das. Ich war einfach gerade ein bisschen verwirrt. Entschuldigung. Ja, so. Und die Situation einfach wie, wie, das fühlt sich an wie, wie nach dem Gewitter oder so. Ja, ja genau, die Freude ging mir doch im Kopf, so genau. wie ich jetzt verstehe. Die Erleichterungsfreude, genau. diese Verwirrung. Ja. und der damit verbundene Stress ja. nicht da ist, ja. Freude über den Frieden. Genau. Und das kommt halt hinten dran, sozusagen. Mhm. Weil davor ist äh, das Aufgeben von den Verteidigungsmechanismen, die uns vor Schmerzen schützen sollen, vor Verletzung schützen sollen. Das ist ja nicht, dass das Denken so äh, einfach nur äh, völlig planlos ist, sondern da ist, das ist einfach ein Ableckungsmanöver oder ein Verteidigungsmanöver. So, hey, das sagst du nicht zu mir zum Beispiel, um nur einen Klassiker zu bringen. Oder das, das ist echt schmerzhaft, es fühlt sich gerade echt schmerzhaft an oder so. Und das Denken hat sofort Gegenmaßnahmen im Sinn. Und ohne diese Gegenmaßnahmen wird ja erstmal der Schmerz bewusster, kommt mehr in den Vordergrund. Weil es nicht mehr ist, wie es sein sollte, sondern nur noch ist, wie es ist. Und deswegen ähm, rede ich hier auch immer mal von Vertrauen, nicht von, nicht von ähm, so... Ähm, Wende dich der lächelnde Glückseligkeit zu. Ja, was werden wir verdecken, wenn wir das nicht sofort machen würden? Es ist einfach so, drück den Knopf und sei glücklich. Und wir sagen, ich vergesse immer diesen Knopf zu drücken. So ist es halt immer nicht. Das würden wir sofort lernen. Aber es ist eine Zuwendung zum Schmerz, es ist eine Zuwendung zur Ratlosigkeit, eine Zuwendung zur Angst, eine Zuwendung zur Verwirrung. Aber in, in der Zuwendung passiert ja was mit der sogenannten Angst oder der sogenannten Verbindung. Mhm. Ja, wohl kann das ja auch ein bisschen dauern. Ja, es, ist, es ist nicht irgendwie, ich wende mich zu und dann stelle ich fest, der Frage nichts. Also, nee, ich das weiß ich das, auch nicht. wende mich zu und das ist richtig, richtig schmerzhaft. Irgendwie. Dann passiert was. Mhm. Dadurch, dass das da sein darf, das ist es einfach. Ist die Erlaubnis, dass ich auch so sein darf, wie ich glaube bin, dass ich das erlebe und was ich habe. Ja, so gesehen ist es auch wieder kein Wunder, warum, sich das, warum das so lange dauert. Weil das ein recht schön schöner Kampf ist, so gesehen. Ja, also weil, es, weil es einfach konditioniert ist und naheliegend scheint, für dafür zu kämpfen, dass es mir gut geht. Ja. Dafür zu kämpfen, dass ich, dass ich gut behandelt werde. Das aufzugeben scheint irgendwie ein bisschen widersinnig. Ja. Deswegen tun sich viele schwer mit, dem, mit diesen ganzen biblischen Sachen. Wenn ich einer schlägt, dann lass dich schlagen. Aber es, wenn man diese Freude mal erlebt hat, Ist es ja auch ein, dann, dann begünstigt das ja so eine Tendenz im dahin ja. nicht wollen, sondern einfach die Tendenz, dass es, das Lernen, die Lebendigkeit dahin fließen ja. will. Oder so. ja. Das ist ja was Gutes, das verstärkt das ja. ja. Weil ich gesagt habe, da kann ja auch irgendwie mal nur dieses Gefühl sein, oh wie geil, aber irgendwie total komisch, äh, mhm. genau. Angst genau. und wenn er nur das ist, dann ist ja dieser Attraktor nicht so stark, dann ist er die, hat man vielleicht das Gefühl, die Lebendigkeit will da gar nicht so hin, weil es fühlt sich komisch an, lieber mhm. doch wieder in das andere. Genau und dann ist es, dann ist diese Angst vor dem Ungewissen oder Angst vor der Grenzenlosigkeit oder Angst vor dem Absoluten, sozusagen, wenn die da ist, ähm, die, kann ja, die, die kann ja heftig sein. Ne? Und das Denken nimmt diese Angst und sagt: Angst wovor? Und sagt: Okay, Angst vor der Zukunft oder Angst verrückt zu werden oder Angst vor, machst du eine Angst vor was? Statt einfach dieses. Dieses Gefühl von freiem Fall, muss man so zu beschreiben, sich in diese Situation so fallen zu lassen, dass dann nur noch die Situation ist. Aber In Wahrheit ist das schon so. In Wahrheit ist das schon so. Ja. Wir sind im, Wir sind im freien Fall. Wir sind im freien Fall. Nur im Denken kann es anders erscheinen, ja. So von ich, der die Kontrolle fast hat, fast. <lacht> Ich spiele der Captain, ne? Genau. In meinem Simulator. Was soll ich denn? Weiter nach links, weil es echt besser. <lacht> Ein Bogen aus dem Fenster war, das ganz cool. Ich, oh, ich mach ich das. Schon. Oder so. <lacht> <oben. lacht> Jetzt lachen wir darüber, ne? Das ist gut. Ich finde es so hilfreich, denn dieses, der Gedanke, der geglaubt wird, erschafft. Ein Selbst, das dem Gedanken entspricht, aber überhaupt keine Macht über den Gedanken hat und überhaupt nichts ändern kann dieses Paradoxe, ist das ja. Sinn... Die Gedanke schafft so einen Bezugspunkt, für den man sich dann, mit dem man sich verwechseln kann. Mhm. Und dann sagt man, wie kann dieser Bezugspunkt den Gedanken ändern, aus dem er entstanden ist? Ja? Wie kann das Blatt den Baum abschaffen? Das ist schon schwierig. Bei William Blake, meine ich hier, dieser alte englische Dichter, so, der hat, ich habe vergessen, wie das hieß, aber da sagt der Teufel, sagt, lieber in der Hölle herrschen, als im Himmel dienen. Und das ist so. Okay, es ist scheiße, aber ich habe die Kontrolle über diese Scheiße. Es ist immer noch besser, als, als dein Wille geschehen. Das möchte ich eben mit dieser gewissen Eitelkeit, dass man sich sozusagen, dass da dass also manchmal Gedanken kommen, die sagen, gebe die Kontrolle nicht ab, da fehlt die Demut. Ja, nur kannst du auch sehen, dass, dies, dass diese Gedanken da sind von Hey, also, Eitelkeit, wenn es gerade gut läuft, und andererseits ist es Gedanken, die diese Minderwertigkeitskomplexe haben, durch kleines, armes, blödes Würstchen. Das ja. ist dasselbe, je nach Gefühlslage, es ist es mal diesmal das. Negative Selbst mit positives Selbst dachte, Ja, Es ist halt ein Bild. als ob auf einer absolut geilen kraftvollen Welle surfen dienen wir. Also man legt nicht fest, wie hoch die Welle ist oder in welche Richtung die geht. Aber das Gefühl auf der Welle ist ja. Also was ist besser, die Welle nutzen und die Energie der Welle nutzen und mal hier und mal da so in der Richtung von der Welle oder im Wasser planschen und versuchen das Wasser zu schützen, damit die Welle ganz groß wird und in eine andere Richtung geht. Ja. So. ja, das Mandinen, wie gesagt, hat der Teufel so gesehen und der war ja so verwirrt, dass er in den Blöde im getroffen hat. wird alles geschehen, ja. Ja. Ohne, ohne dass da irgendein Diener ist. Ich. Ja. Ein Diener kann das Denken sein. Dass das, dass das ähm, Denken einsieht, also dass sich das in Gedanken widerspiegelt sozusagen, dass es nicht der Boss ist. Dass es nicht nach dem gehen muss, wie ich es denke. Es ist äh, missverständlich ausgedrückt und eigentlich heißt Diener nur, äh, dass du nicht der Herr bist, ja? nicht der Bestimmer. Das ist ja, auch so ein bisschen, bisschen mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr. Ja, genau. Also, dieser Aspekt vom Diener, noch mit diesem Wort, Wort noch ein bisschen zu spielen, ähm, Was ihr äh, äh, mal äh, tun könntet, was ich euch empfehlen würde, ist, dass ihr euch hinsetzt und ähm, mit der Frage, was ist mir eigentlich wirklich wichtig, also was ist, was ist wichtig für mich? Und das ist nicht so sehr eine Verstandesfrage, die dann sagt, naja, also ein gewisses Einkommen ist schon gut und so weiter, also das kann alles sein, aber ich behaupte, wenn ihr sagt, viel Geld oder sowas, dass das etwas sagt, ja, es gibt aber was Wichtigeres. Okay. So. Und das ist einfach das ist und nicht die Antwort gibt, sondern die Antwort hört oder die Antwort fühlt, was ist für mich, worum geht es für mich im Leben. Mhm. So, und wenn ihr diese Antwort habt, dann kann der Organismus dem dienen. Und dann dient der Organismus euch in, in dem, also euch ist jetzt wieder ein missverständliches Wort, aber dient dieser zum Beispiel äh, dieser Offenheit oder Freiheit oder was immer das sein mag. Wenn wir jetzt mal das Denken nehmen als ein, so ein, als was, was nicht von vornherein böse oder blöd ist, sondern einfach neutral ist. Wir haben jetzt Denken gelernt durch, dadurch, dass wir Gedanken von unserer Umgebung übernommen haben. Wir haben die inhaliert und hatten keinen, haben nicht gesagt, naja, oder vielleicht ist es auch anders oder sowas, das kam erst später. So also die Grundstrukturen vom Denken, was wir so sind und so weiter, die kamen von wohlmeinenden Menschen in unserer Umgebung, die diese Gedanken auf dieselbe Art aufgefangen haben wie wir. Du bist ein, von nichts kommt nichts und so weiter. Heute wissen wir, von nichts kommt Schwingung. Ja, und das Denken, wenn das klar ist, was ist denn eigentlich das Ziel? Ja, also was ist das, was ich liebe, kann sich das Denken danach ausrichten. Und dann kann, kann dieser Gedanke auftauchen, zum Beispiel, hey Moment, jetzt bin ich wieder in so einer Rechthabe-Situation. Es gibt Wichtigeres für mich. Und das kann ich direkt jetzt, kann ich mich dem Wichtigeren zuwenden. Ich habe mir diese Frage oft gestellt, aber es kann nichts so dringt es. Okay. Also das ist alles wichtig wäre Ja. Und alles um richtig. dran. Oh, ne. Das ist zum Beispiel jetzt wieder total unwichtig. Aber schön. Aber schön. Insofern wieder wichtig. Das ist Spaß und Spaßes kann auch sein, dass das die Antwort auf die Frage ist. Ja. Ja, und das ist natürlich diese Antwort, wenn wir die in einem Wort festlegen, dann klingt es so, als wäre es eine Entscheidung zwischen, zum Beispiel zwischen Liebe und Freiheit oder sowas. Ja. Ja. Aber es geht es mir auch ein Gefühl von einfach so, dass worüber wir hier reden, dass wir wissen alle, wovon da geredet wird. Selbst wenn wir es nicht in Worte fassen können oder selbst wenn wir sagen, ja, aber das ist ein Fernziel oder sowas. Wir wissen alle genau, was da gemeint ist. Das Denken kann sich darauf ausrichten. Es kann wie ein Magnet sein, der anziehend ist. Anziehender zum Beispiel als einen Streit zu gewinnen oder auf etwas zu bestehen. Mir ist es in die letzten Tage aufgefallen, dass ich eigentlich also ganz früh sozusagen, nicht differenziert habe und nicht beobachtet habe, ob ich denke oder nicht denke. Also das ist mir nicht aufgefallen. Mhm. Und, und ich glaube, wenn ich so zurückdenke, dass ich dann früher viel mehr gedacht habe und auch den Zustand des Denkens als normal empfunden habe. Solange die Worte so, jetzt bin ich mal alleine, jetzt kann ich mal so richtig denken. Mhm. Und Jetzt ist es eher anders, dass, ich dann, dass es mir auffällt, wenn ich denke und dass ich dann super gerne in den Zustand zurückfalle, eben, dass das Denken gerade nichts beizutragen hat und es halt dann still ist zu sagen. Und, und das ist mir deswegen eingefallen, um daran anzuknüpfen, was du gesagt hast, dass es halt Sozusagen, wenn man erkennt, was so schön ist, dass es dann das ausrichten kann in einer ja. gewissen Weise ja. Und diese Erkenntnis, die hat mir halt früher äh, gefehlt. Also ganz früher wahrscheinlich hatte ich sie als ganz kleines Kind und dann mhm. ist sie so abhanden gekommen. Ja. In gewisser Weise, um das ein bisschen poetisch zu sagen, ist es die Erkenntnis einfach nur, äh, darauf zu achten, wo denn dein Herz ist. Ja, also, ähm, das, das ist es schon. Ja, also, der, der Verstand dient gern dem Herzen. Mhm. Aber, aber das ist nicht irgendwie, äh, da braucht es halt diese Aufmerksamkeit dafür, für was Denken macht, wofür das Denken sich einsetzt, wofür es kämpft und so weiter. Und ähm, das Denken kann zum Beispiel sagen, äh, hey, so wie du dich fühlst, stellst du bestimmt gerade eine Bedingung. Ja, was ist denn die Bedingung? Ja, so einfach. Denken kann, kann äh, Neugier getrieben sein. Also, so, kann absolut sinnvoll sein. Und das Denken kann auch ähm, sagen, zum Beispiel, oh, hey, ich denke, denke, denke ich über was Sinnvolles nach? Nö. Okay. ist nicht, wie kriege ich das Denken zum Schweigen oder so, sondern einfach, ja, gerade nichts zu tun. Okay. Und äh, zu diesem, wir wissen, was wir lieben, auch wenn wir es vielleicht nicht so benennen können, also wir wissen einfach, und genauso wissen wir einfach auch, was Denken macht. Ja, wir haben es nicht unbedingt im, im Einzelfall auf dem Schirm oder sowas, aber wir wissen prinzipiell, wie sich das anfühlt, in so, wenn die Aufmerksamkeit in so einem Denkmodus drin hängt. Ja, und wir wissen, wie es ist, wenn das nicht so ist. Ja. Ich habe noch etwas ja. wenn ich so einen Bullshit aus äußere, was für mich wichtig ist, das ist, würde ich sagen, diesen Traum durchzuschauen. Mhm in dem ich jetzt lebe. Ja. Und da kommt mir immer die Erinnerung, ich habe mal eine Zeit lang oft luzide Träume gehabt mhm. und ein Traum war so, dass ich in einer Gaststätte saß mit jungen Leuten und auf einmal kommt mir gerade dieses Bewusstsein, dass ich jetzt schlafe. Ja. Und dann sage ich diesen Leuten am Tisch, äh, Leute, wir schlafen jetzt, das ist nicht die Wirklichkeit. Mhm. Und die bekamen solche schrecklichen Gesichter, solche Angst, Leicht geworden, haben mich angeschaut und dann denke ich: Mensch, jetzt, was mache ich jetzt? Die machen mich jetzt fertig. Ne? Und dann habe ich sie beruhigt, sage ich aber: Macht euch keine Gedanken, die da oben leben auch nicht besser als, als wir hier jetzt unten. Sind. <lacht> <lacht> und dann war ich wach. Ne? Aber später kamen diese äh, Träume immer öfters mhm. und ich, wenn es kam, das war so ein tolles Gefühl und ich wollte es immer länger haben. Aber immer aufgewacht, immer aufgewacht und jetzt kommt mir so ein Gedanke auch, wahrscheinlich äh, dieses, dieses, äh, wenn das passiert, dann ist auch dieses Aufwachen hier, wahrscheinlich auch nicht, nichts Spe Spektakuläres. Ne? Ich glaube, das kann so oder so passieren. Aber sein. das kann nur passieren, das liegt nicht in den, in den, Warum wollte ich umgekehrt, ich wollte Länge entziehen, dieses Genießen? Ja. Nein und wach. Was war denn der Genuss? Du, also, so, du, du, du träumst, äh, zum Beispiel, du sitzt in der Kneipe und sagst Leuten, wie äh, hey, wir schlafen. Und dann siehst du, dass die Angst kriegt, wo oh, ist denn Nein, diese Situation nicht, aber ja. die anderen. ich habe mal experimentiert, mhm. ich war bewusst, dass ich jetzt träume, mhm. dann bin ich gegangen in ein Gebäude runter, das war so eine Gaststätte, mhm. dann habe ich gegen die Fliesen geschlagen mit der Faust, ich habe experimentiert, mhm. und es hat auch weh getan, und dann sage ich, genau genauso wie, wie im Leben, und dann bin ich rausgegangen, da war Spinnennetz runtergegangen. Genau das gleiche, Gras, Blumen, mhm. Himmel, alles gleich. Ne? Ja. Ich sage, Mensch, das ist dieselbe Welt, ne? ja. kein, fast keinen Unterschied. Ja. Und dann hat mich so hochgehoben und ich bin durch die Luft geflogen, mhm. einfach so. Mhm. Und dann wollte ich immer in diesen Träumen nur das eine, nur fliegen. Mhm. Und dann dauert es auch ein paar Minuten, ne? ja. ein paar Sekunden und ein paar wach aber jetzt ist schon lange her mhm. die Träume träumen nicht mehr <lacht> und ich vergleiche immer so analog mhm. zu diesem Welt. und diesem weil ähm, ich habe in der Zeit dann auch ähm, ziemlich intensiv gehabt, mit viele Träume und so weiter und im Endeffekt das, was da so, so toll ist, was so, so schön ist, ist eigentlich einfach ja nur äh, ein bewusstes Erleben von den Erscheinungen gerade mhm. und wenn du aufwachst, ist da das bewusste Erleben von Erscheinungen, also minus Fliegen. <lacht> Ja, wo kann der genau ja. das Fliegen gewesen sein? Nein, der genau, <lacht> weil hier es beschrieben das ist zum Beispiel Wow, ein Spinnennetz, das fühlt sich ja an. Ne? Ja. So, ja. Genau so. Ja, und so ist es, wow, das ist klar, wie sich das anfühlt. Oder diese Autos, die, die, die, die Leute laufen da auf der Straße und alles so echt. Mhm. Ja, genau. Und so können wir nachher rausgehen und sagen, wow, das ist alles so echt Wahnsinn. Geräusche, also es ist ja richtig Multimedia, Wahnsinn. Das Glas, wie sich das anfühlt, das ist ja unglaublich. Das ist jetzt Bewusstsein, ja. Bewusstsein als Glas. Vibrieren ist Nichts, Wahnsinn. Ja. <lacht> mit Inhalt. mit Nichts. Also. Ja. Im Endeffekt ist das Nichts Bewusstsein und Vibrieren sind die Bewusstseinsinhalte. Mhm. Was machen wir denn jetzt in Bewusstsein ist das Nichts. Und das Vibrieren sind die ja Bewusstseinsinhalte. Ja. Alle sind ja. die Gedanken. Das ist das Vibrieren von dem Nichts, egal das ob im Traum oder in diesem Traum. Ja. Das Nichts ist die Offenheit und die, das Bewusstsein. Ja. Genau. Und was vibriert ist. Durchs Vibrieren scheint da was zu sein. Und zwar echt gut gemacht. <lacht> <lacht> Sie sollen bilden, das ist auch wieder unser Bewusstsein. Ja, Empfinden von Härte, ja. das Bewusstsein als Empfinden von Härte sozusagen. Ja. Das, das finde ich so, so faszinierend, wenn jetzt darüber beispielsweise glaube ich nicht eine Zeile geschrieben irgendwo gibt. Also man kann suchen, wie blöd, aber unter Bewusstseinsforschung gibt es Bücher, aber die, die schreiben über dieses Thema speziell nichts. Also die schreiben, es gibt keine Inhalte, die diesen sozusagen, diesen speziellen Aspekt beleuchten, den ich so interessant finde. Dass eigentlich, was wir sind, wir sind ja nichts eigentlich. Und genau, und, und in uns treten diese ganzen Erscheinungen auf. Und, und das, das kann man jetzt ein Satz, die sagen, und, das war's. und, und wir können es jetzt hier seit Jahren unterhalten, wenn schon, also sinngemäß, aber, aber es ist. Genau in diese Schnittstelle sozusagen und dass man da nicht, dass es da nicht mehr drüber gibt, irgendwie das, finde ich faszinierend. Und dass das auch so absent ist, dieses Thema. Wenn man sagt, was sind die großen ungelösten Probleme der Menschheit? Da kommen alle, oh Klimaforschung, wie es ist, aber dass das Bewusstsein das aller ungelösteste Problem ist, was vor unserer Nase ist, ist, und dass es kein, also außerhalb unserer Kreise kein bewusstes, ist, das ist, finde ich, find ich, sehr faszinierend. Ja, es ist halt, es ist halt eine, äh, in gewisser Weise so, wenn man es überredet, so ein philosophisches Thema, was das Bewusstsein Das heißt, die, es ist nicht wirklich äh, mit äh, Versuchen nachweisbar. Oder das ist, ein aber das ist uns, Beispiel, so, in ja schon definiert. Ja, aber dass das eben nicht mit Versuchen so nachweisbar ist, das finde ich, das ist, das ist auch so ein so Mysterium eigentlich. Ja, dass das, also, weil es müsste doch wesentlich. Ich meine, die Tatsache, dass, dass unser Erleben, dass das nicht einfach mit dem Sinnen und elektrischen Reizen abzubilden ist, muss, muss ja auch vollkommen klar sein, also das kann ja nicht sein. Also, naja, da würden jetzt viele Naturwissenschaftler ja. sagen, natürlich ist das so. Mhm. Aber, wenn man halt genau hinschaut, ja, dann, dann sieht man sehr sehr schnell, dass es, deswegen, dass es kein Algorithmus ist. Ja. Es, ja. es gibt eine Forschung darüber, gibt schon. Und, und da finden sie ja nichts, das ist ja das ja, und, Faszinierende, weißt die du, so suchen das ich. Und selbst der Nachweis, von dem du jetzt sprichst, wäre ja nur eine Erscheinung im Bewusstsein. Ja. Ähm, da gibt es Bewusstsein und Erscheinung im Bewusstsein, um jetzt mal diese zwei Sachen zu, zu benennen. Ja? So. Ähm, alles was du mit irgendwie, äh, Forschung, Hirnforschung, naturwissenschaftlichen Methoden, machen kannst, sind Erscheinungen im Bewusstsein. Ja, also nicht nur, dass du äh, Erscheinungen im Bewusstsein untersuchst, sondern die Messgeräte sind Erscheinungen im Bewusstsein. Die Ergebnisse sind Erscheinungen im Bewusstsein. Das Bewusstsein selbst, was unabhängig ist von den Erscheinungen, erkennt sich aber nicht durch naturwissenschaftliche Methoden und jede Erklärung, die du finden würdest, das ist weil, ist eine Erscheinung im Bewusstsein. Das Bewusstsein erkennt sich, versteht sich, indem es aufmerksam für sich ist. So, jetzt, wo es jetzt irgendwie eine Frage, die das Bewusstsein hätte. ist Bewusstsein. Das bin ich. Um es jetzt nochmal kurz anders zu sagen, ja. da ist das Bewusstsein die ganze Zeit. Und äh, das Bewusstsein kann sich seiner Selbstbewusstsein, das heißt, er kann bewusstes Bewusstsein sein. Also sich bewusst, zum Beispiel du ziehst da drauf, mir ist bewusst, dass das Bewusstsein ist und dass das Erscheinung und Bewusstsein sind. Das fühlt sich frei, absolut und so weiter. Ja? Und mehr ist dann Und das, das Denken, was ja ähm, das auch alles liebt und so weiter, ja? also so einfach sich mit dem zu beschäftigen, das sucht halt Wege, wie es damit auch irgendwie beschäftigt sein kann, ja? dass ich da auch irgendwie was ähm, mitbekommen ne? und so ah, faszinierend und so weiter. Ja? Und, aber das Denken bleibt halt in seinem Rahmen und das ist immer ein relativer Rahmen. Ja? Wie kann man davon mehr haben, wie kann man mehr verstehen und so weiter. Im Gegensatz zu, ähm, was ist die Natur vom Bewusstsein und das ist bewusstes Erleben. Und das ist genau das, was es jetzt ist. Das Denken sagt, seit wann gibt es das? Und so weiter. Und das Bewusstsein sagt, seit jetzt. Schon immer. Aber immer seit jetzt. Die Erinnerung an früher, die Vorstellung von ganz früher, sind Erscheinungen im Bewusstsein jetzt. Zeit ist was, was im Bewusstsein entstanden ist. erst. Also von da ist es, Seit wann gibt es Bewusstsein, eine Erscheinung im Bewusstsein und nicht auf der Ebene beantwortbar? Die Antwort ist einfach, hey, da ist Bewusstsein, und zwar jetzt. Und das erlebe ich, ich als Bewusstsein. Wahnsinn. Das wird echt gut gemacht alles. So wie lebendig. Ist noch, wie ist noch ein Hammer, das äh, verstehen? Ähm, wir sind jetzt da, die, jetzt existiert und dieser Arm dass alles draußen existiert, Und auch mein Parkplatz nicht, mein Zuhause nicht, kein Afrika, kein Amerika. Das ist eine Beschreibung, ja. zu sagen, das existiert nicht. Wir können sagen, jetzt im Moment existiert es für uns nur als Gedanke. Ja, alles Und mehr Aussagen können wir nicht treffen. Ja. Ja. Existiert, existiert nicht. Wir können nichts darüber aussagen. Ja. Wir können nur sagen, im Moment erlebe ich Afrika nur als Gedanke oder meinen Parkplatz nur als Gedanke. Und jemand, der sagt, das, das gibt es nicht, das existiert nicht, macht eine Aussage, über was wir ja, ja, ja. keine Aussage zu Das sagen. ist das gleiche dann. Ja. Aber das kommt mir an diesen Traum dann ne? Ja, ja, genau. Aber um, um nochmal, bei uns im letzten Gespräch, da ist glaube so ein ähnliches Thema. Angenommen zum Beispiel ähm, Du gehst von hier aufs Klo ja, und da, wo du da bist, existiert das alles hier nicht. Ja. Es gibt also überhaupt keinen Grund zurückzugehen. <lacht> <lacht> Was bringt dich dann zurück wieder hierher zu gehen? Ja. Ja? Und dann festzustellen, du schon ab. genau, da ist es ja wieder. Ja, Toni Brassen sagt doch das auch so. gesagt, sagt, wenn ja? du die Türe jetzt aufmachst und da erscheint, das nichts als inkorporiert von ja Genau, sagt Tony Parsen. Und das finde ich eben auch wieder ein bisschen, ich verstehe, was er damit sagt und es ist halt auch wieder missverständlich. Er sagt, ähm, diese Treppe und so weiter, im Moment existiert die für dich nur als Gedanke. Mhm. Mehr Aussagen kannst du nicht treffen. Aber es ist faszinierend. Ja, es ja, ist faszinierend. Aber man, es könnte sein, man hört und denkt, oh, gerade ist jemand die Treppe runtergefallen. <lacht> Weil, weißt du, sonst es zum Beispiel, angenommen, ein LKW fährt auf dich zu. Ja? Die Rettung ist einfach, mach die Augen zu, mach die Ohren zu, dann kann dir ja nichts mehr passieren. Ja? Schon ist der LKW ja, verschwunden. Ja, es ein Restaurant am Ende des Universums, diese schwarze Brille, das ist die Anti-Danger-Brille. Genau. Aber wenn du die aufsetzt, passiert dir nichts. <lacht> nee, du kriegst die Gefahr nicht mehr mit. Ja, aber es auch verdunkelt, alleine, ja das ist auch immer die war alleine. ne? Ja. Genau. Ja. habe mir noch von ihm gefällt, dass er sagt: alles, was er schreibt, hat überhaupt keinen kein Sinn oder strebt nirgendwo hin oder will nichts. Alles neutral. Das sagt er auch. da kann man sich mal <lacht> gut daran erinnern, da saß ich bei Tony Parsons und habe ich auch durchgerungen, ihm eine Frage zu stellen. Und ich habe ihn gefragt, was das alles für einen Sinn hat dann habe ja, gesagt, das hat keinen Sinn. Ja, ja, das ist das. kann keinen Sinn. Zuerst, zuerst ist es so, und so wie du gesagt hast, zuerst kommt alles so zusammen, zieht sie zusammen, ist nicht gut, aber so mit der Zeit, mit der Zeit, so angelegt, wunderbar. Es ja. ja, hat keinen Sinn hat und so, warum muss es Sinn haben? Was ist das überhaupt beim Sinn? Ja. Genau, und das ist halt einfach diese ganzen Begrifflichkeiten, die dann, zu dieser, auch zu dieser Absolutheit kommen, ja, so, als müsste es woanders hinführen oder so. Ja. Das, das ist halt einfach mhm. Wir Wenn sowieso alles eins ist. Sonst gibt es nichts anderes, nur dieses eins. Wir die nur und, ja. und aber eine andere Beschreibung ja. zu diesem Wert. Äh, da ist Bewusstsein mit seinen Erscheinungen, so wie es jetzt ist. Ja, und, ähm, und das kann so völlig der. Äh, so einfach die Aufmerksamkeit kann völlig bei den Erscheinungen die ganze Zeit sein. Oh, ja. uh, das schmeckt lecker und so weiter und das ist es schon. Es kann aber auch sein, dass die Aufmerksamkeit sich dem Bewusstsein selber zuwendet. Ja, und das ist dann wie aus dem Traum erwachen. Und das ist. Das kann in, in dieser Welt der Erscheinung dann passieren. Also du könntest sagen, der Sinn von jetzt ist, dass Bewusstsein bewusst ist. Es hat keinen weiteren Sinn als das. Ja.